Ein Kern dessen, was ähm, ich aus der ähm, Lektüre oder Auseinandersetzung äh, mit Marx, mit dem Kapital, mitgenommen habe, ist äh, ja die Frage, nach welchen Mechanismen hier äh, gewirtschaftet wird. Mein Name ist Annelie Bundenbach, ich bin Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands im Deutschen Gewerkschaftsbund. Das war in einer Phase, wo äh, gerade die Auseinandersetzung mit Kapital und äh, also dem von Karl Marx, den verschiedenen äh, Elementen äh, auch, auch seiner Theorie, schon ein wichtiger Punkt war der, äh, der Diskussion auch in der, äh, also im Studium oder eben mit den, äh, in den Studiengruppen und mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen. Das war auch eine sehr spannende Auseinandersetzung mit, dem, mit den gesellschaftlichen Phänomenen, über die ich ja bis heute immer wieder äh, stolpere, wenn es dann darum geht, wie Wirtschaft äh, eigentlich funktioniert, wo es eben um äh, die Frage der Erwirtschaftung von Profit von Mehrwert geht und äh, das eben auch der Motor äh, ist, der, der, in, der also in der Wirtschaft sozusagen vorantreibt und die Konkurrenz zueinander, die äh, auf der Kapitalseite äh, dann äh, besteht äh, und die Konkurrenz, die auf der Seite der, äh, der Arbeiter besteht, weswegen Gewerkschaftsgründungen ja einfach eine richtig gute Idee sind. Von daher war das äh, ein wichtiger Teil dieser Phase meines Lebens und das nimmt man dann ja auch mit, weil ich äh, gerade diese also sehr sagen wir, analytische und kritische Herangehensweise äh, und Gesellschaftsanalyse äh, von Marx äh, ausgesprochen spannend finde und das geht einem an vielen Stellen ja als Denkweise eher oder Herangehensweise äh, eher auch in, in Fleisch und Blut über. Also bei der Analyse, die, die Marx hier vorgelegt hat, äh, muss man zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist eine, finde ich, ähm, grandiose Analyse von dem, was hinter den Kulissen äh, geschieht, welche Interessen hier stattfinden und wie es zum Beispiel dazu kommen kann, dass äh, in einer Gesellschaft jeder sein Interesse verfolgt und sich darüber dann, ohne dass es den Leuten immer klar ist, überhaupt die, sagen die, die Gesamtheit des Wirtschaftens erst, erst herstellt. Was ich eine sehr spannende Idee finde und die zweite Ebene ist die, wo es sich dann eher um natürlich auch historisch geprägte Analysen von Auseinandersetzungen handelt, von der Welt der Arbeit, wie die eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann geprägt war. Das trifft natürlich auf das die heutige Welt nicht mehr zu. Die Arbeitswelt, also wie heute ähm, in, der, in der Arbeitswelt ähm, den Menschen Leistung abverlangt wird, abgefordert wird, wie die ähm, zum Teil dann auch unbezahlt verschwindet, wie ähm, Menschen dann auch ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, gar nicht mehr sich als Kollektiv erfahren, sondern einzeln hinter ihrem PC vielleicht zu Hause sitzen und auch nicht mehr auf die Idee kommen, dass äh, eine also sich zusammenzuschließen, ihre, ihre Lage verbessern könnte. Das ist, äh, sind äh, Phänomene, die wir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so eben nicht gehabt haben. Das Phänomen, was bleibt, ist, dass hier Arbeit geleistet wird, die eben auch nicht bezahlt wird. Und hier ja. für uns als Gewerkschaften dann genau das Problem ist, wie bekommen wir hier wieder eine Erfahrung sozusagen von kollektiver, also von gemeinsamer Situation und gemeinsamen Bedarf, das zu verbessern oder zu verändern hin. Wir äh, sind dabei äh, auf der internationalen Ebene gerade bei der Frage, wie bekommen wir das hin, dass äh, menschenwürdige Arbeit eben auch in den Lieferketten stattfindet, auch da, wo multinationale Unternehmen, in Bangladesch, in äh, anderen Ländern ähm, äh, arbeiten lassen oder wo da die Menschen eben ähm, arbeiten, dass hier ja. die Standards stimmen und die Arbeitsbedingungen und die Gesundheitsbedingungen ähm, menschenwürdig auch, ähm, auch äh, gestaltet werden. Und da ist ein Weg sicherlich, wo wir eben auch die, äh, also die, äh, das Interesse für Gewerkschaften auch bei denjenigen, die sich hier das T-Shirt oder die Schuhe kaufen, versuchen müssen zu wecken, weil es ja darum geht, auch klarzumachen, wie viel Blut klebt denn da jetzt eigentlich dran und was ist denn eigentlich der dahinterliegende Produktionsprozess. Natürlich kann ich mir äh, andere Formen des, des Wirtschaftens und äh, der Zusammenarbeit äh, vorstellen, in denen äh, die Menschen eher auf Augenhöhe äh, nicht nur im Betrieb, sondern in der Gesellschaft äh, hier auch äh, unterwegs sind. Ich selbst bin durchaus auch ein äh, großer Fan von genossenschaftlichen Formen der, äh, der Zusammenarbeit äh, und der, der Kooperation und da gibt es ja auch äh, eine Menge guter und, und spannender Beispiele. Ähm, ansonsten halte ich es da mit Brecht, äh, wie ist das, Stiefel im Gesicht hat er ja nicht gern. Ähm, das heißt, äh, also ich sag mal, mein, äh, mein äh, meine gesellschaftliche, oder mein, meine gesellschaftliche Utopie ist jetzt nicht abgedeckt äh, mit dem jeweiligen gewerkschaftlichen Kongressbeschluss. Äh, aber es ist auch klar, dass nicht äh, das Thema der Gewerkschaften ist, äh, die Lohnarbeit äh, abzuschaffen, sondern die Kräfteverhältnisse in der Frage, äh, also innerhalb dieser Lohnarbeit äh, zu verschieben zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dass man sich dann schon die Frage stellt, äh, wer denn die Fabrik eigentlich gebaut hat, von der andere Leute profitieren. Das äh, ist natürlich ein Thema, was wir in den Gewerkschaften auch immer wieder auf dem Tisch haben, denn äh, das ist ja offensichtlich, dass diejenigen, die den Reichtum äh, im Lande erwirtschaften, äh, nun äh, ihn nur zum kleinen Teil dann auch zur Verfügung haben.